Autonome Drohnen in unbekanntem Terrain Um durch eine Umgebung voller Hindernisse zu manövrieren, müssen Drohnen bisher zunächst eine Karte erstellen und dann einen Kurs berechnen. Das ist rechen- und zeitaufwendig und kann nicht unbedingt an Bord der Drohne selbst gemacht werden. Lebewesen wie Drohnenpiloten nutzen dagegen allein ihre Sinneswahrnehmung, um Hindernissen auszuweichen. Professor Davis Karamutza von der Universität Zürich und sein Team brachten nun einer künstlichen Intelligenz genau das bei. Sie ließen einen dieser langsamen rechenaufwendigen Manövrieralgorithmen routen durch eine computersimulierte Welt voller Hindernisse fliegen. Mit den simulierten Sensordaten aus den Trainingsflügen erlernte ein künstliches neuronales Netzwerk, Hindernissen in unbekannten Umgebungen allein basierend auf den Sensordaten auszuweichen. Die mit diesem System ausgestatteten Drohnen können Ausweichmanöver in Echtzeit selbst berechnen und durchfliegen zum Beispiel einen Wald mit bis zu 40 Stundenkilometern ohne Kollision. Spannendes Thema? Lasst es uns wissen. Tschüss.